Hallo ihr Lieben, ihr seid herzlich eingeladen am Donnerstag, den 18. April um 20.30 Uhr beim Livestream mit dem Vollmond-Talk dabei zu sein. Diesmal werfen wir einen Blick in die Konstellationen des Ostervollmonds am Karfreitag und wir schauen in das Horoskop von Papst Franziskus. Er hat Greta Thunberg empfangen und ihr Mut zugesprochen. Das und mehr im Livestream und ich verlose auch wieder eine Live-Beratung. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann geht bitte auf meine Homepage – unter www.antonialangsdorf.com-livestream Da gibt es ein E-Mail-Formular mit allen Angaben, die ich von euch brauche. Das braucht ihr nur auszufüllen und an mich zu mailen. Und dann natürlich live einschalten und mitmachen. Am Donnerstag, den 18. April um 20.30 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf euch.